Ich wurde gefragt, was man tun kann, welche Übungen man nutzen kann für einen Halux Valgus. Und da helfe ich doch gerne. Wir machen heute drei Übungen, außerdem erklären wir, was ist überhaupt Halux Valgus, wie entsteht er überhaupt und wir klären, was du tun kannst für den Halux Valgus außer dich operieren zu lassen und außer Einlagen zu tragen. Zudem kriegst du, wie gesagt, Übungen mit und du bekommst eine Perspektive, was du kurzfristig tun solltest, aber auch was du langfristig nutzen kannst damit du deinen Halux valgus in den Griff bekommst, im Sinne von, dass du keinerlei oder weniger Schmerzen hast und dass du ganz normal wieder deinem Alltag nachgehen kannst, wieder spazieren gehen kannst und ein gutes Gefühl hast und dich leicht fühlst. Also, viel Spaß! So, was ist denn Halux valgus überhaupt? Halux valgus ist meistens ein Schmerz, der entweder hier außen auftritt oder sogar hier in den Knöchelchen. Beim Auftreten, das heißt, das Abrollen ist sehr schmerzhaft und meistens geht man dann schon in so eine Schonhaltung rein, weil das dann irgendwann wehtut und eine Schonhaltung ist natürlich auf Dauer auch nichts Gutes. Also wir müssen die Ursachen mal finden. Meistens wird ja der große C dabei hier reingedrückt und es bildet sich eine Ausstülpung, die so nach außen geht. Das sieht nicht nur blöd aus, es ist auch funktionell überhaupt nicht sinnvoll, weil du dann nicht mehr ein vernünftiges Abrollverhalten hast. Deswegen ist das Ziel, dass dieser Fuß auch mal wieder nach außen kommen kann und dadurch eine größere Fläche hat, wo er vernünftig abrollen kann und dich unterstützen kann, auch für Knie, auch für Hüfte, alles was du hast. Auch für den Rücken ist das sinnvoll. Also grundsätzlich, wenn du Hallux-Valgus -Hallux hast, dann bist du damit nicht allein. Ich habe jetzt letztes Mal die Statistiken geguckt, jede vierte etwa hat es in Deutschland. Vierte bis fünfte erwachsene Frau hat es. Frauen sind davon also deutlich mehr betroffen. Jetzt die Frage, warum eigentlich? liegt zum einen an dem Bindegewebe, was bei Frauen anders ist, aber, und das ist die wichtige Nachricht, vor allem auch an dem Schuhwerk, was, was wir tragen, besonders bei Frauen, was sehr eng nach innen reingeht und den Fuß eben dort zementiert in dieser beschissenen Haltung, weil euer Fuß kann dann nicht mehr vernünftig abholen. Das ist einer der Hauptursachen aus meiner, aus meiner Sicht, dem sollten wir entgegenwirken, aber zum Thema Schuhe kommen wir auch noch. Jetzt kommen wir erstmal zu den Übungen, wie du relativ flott eine Besserung schaffen kannst. So, die erste Übung, die wir machen, ist für den Fuß selbst, dass du auf eine Faszienrolle gehst oder, wie ich es jetzt habe, eine Kurzhandel. Das heißt, du gehst hier drauf und rollst ganz langsam nach vorne hin raus. Du siehst, mein Fuß ist so ein bisschen abgeklappt, die Zehen sind drangezogen und ich rolle ganz langsam nach vorne. Ich mache es jetzt mal im Schnelldurchgang, ich gehe mal weiter. Weiter, weiter, weiter, weiter, weiter, bis ich irgendwann an der Ferse sogar angekommen bin. Du siehst, es ist ein langer Weg. mach das Ganze viel langsamer als ich jetzt gerade noch. Gerne den Fuß wie gesagt ein bisschen einbeugen, auch mal hochgehen. Alles was Bewegung ist, tut gut. Und dann setzt du wieder neu an und gehst in die Innenseite. Auch da ganz langsam entlang. Später dann die Außenkante. Okay? Nimm dir Zeit dafür. Die Zeit ist gut investiert, nimm dir die, das kannst du täglich zum Beispiel beim gucken machen. Wunderbare Sache, die man in den Alltag integrieren kann. Die zweite Übung ähnelt so ein bisschen dem Sprinten, bevor man losstartet. Das heißt, du setzt den Fuß auf, ganzheitlich, guck mal, dass er auch wieder, der große Zeh jetzt schon so ein bisschen außen aufgestellt ist. Du gehst mit dem Knie deutlich nach vorne und belastest also die Zehen. Das heißt, ich bin jetzt zwar aufgestützt, aber ich gebe schon Last drauf. Und ja, das Knie kommt weit nach vorne. Es kann zwicken, muss aber nicht zwicken. Weil es das heißt ja immer, oh Gott, das Knie muss hinter den Fußzehen sein und so weiter. Alles cool. Es ist immer eine Sache der Vorbereitung. Das heißt, wenn du dich daran gewöhnst, dann wird es möglich sein. Also Druck ausüben. Und hier wirklich weit nach vorne gehen, dass die Zehen Last bekommen. Und die Plantarfaszie, also die Faszie hier, einen Reiz wieder bekommt, sich aufzudehnen. Da Zeit nehmen, zwei Minuten und dann fühlt sich das meistens ganz gut an. Danach ein bisschen durchbewegen, okay? Und die letzte Übung, die du machen kannst, ist, du nimmst die Finger hier einmal rein, in die Kugeln. zack, so und jetzt darfst du folgendes machen, hier die Fußzehen ranziehen und wegstrecken. Es wird erstmal sehr unangenehm sein, aber du wirst dich daran gewöhnen. Dadurch bekommen wir Bewegung wieder in die Zehen rein und gleichzeitig fächerst du ja schon in gewisser Weise die Zehen auf. Weil du, ne, du vergrößerst ja den Abstand, indem ich hier so ein bisschen mit den Händen, mit den Fingern die Fußzehen auseinander drücke. Währenddessen Bewegung reinbringen, dadurch verbesserst du das Zusammenspiel auch in den Nerven selbst. Ja, Das auch wieder zwei Minuten, mal locker, kannst du auch wieder auf der Couch machen, ganz lässig beim Fernseh gucken. Geht alles dabei. Bei mir geht es jetzt sogar, es war am Anfang deutlich schlimmer. Hier bringen wir also die Zehen passiv mal auseinander und das würde ich dir mitgeben. Auf Dauer brauchen wir natürlich auch eine Aktivierung, noch, das heißt wir müssen aktiv in Bewegung in die Zehen und die Füße reinbekommen und das ist das, wovon ich sprach. Wir brauchen langfristige Reize und da kommt dann der Fuß ins Spiel. Wir müssen Fußtraining machen an sich, auch beim Laufen und die Schuhe vielleicht mal ersetzen durch Barfußschuhe. Aber da werde ich nochmal ein separates Video machen, was dazu gehört. Langfristig die Perspektive, dein Fuß gehört wieder an den restlichen Muskeln auch dazu. Das ist auch ein ganz normaler Muskel. Wir haben insgesamt 30 Muskeln ne bis zu 60 sogar Muskeln, wir haben bis zu 100 Bänder soweit ich weiß, also das, der Fuß kann ganz ganz viel und trotzdem machen wir so gut wie nie was dafür, deswegen widme ich dem Fuß, es gibt sowas wie Toga, Yoga für die Toes, also für die Füße, es gibt so vieles da, wir müssen es nur nutzen. Diese drei Übungen die du heute gesehen hast, mach die erstmal die nächsten zwei drei vier Wochen, danach sollte es schon deutlich besser gehen, aber es ist nur der erste Schritt. Weitere müssen folgen, das heißt, wenn du magst, voll gerne dem Kanal, dann bekommst du weitere Videos auch mit. Gerne auch bei Instagram, da siehst du in meinen Stories auch ab und zu mal ganz knackig ein paar Übungen. Kannst du kurz mal reingucken und dir vielleicht ein bisschen Inspiration holen, was Übungen allgemein angeht, aber auch sicherlich was für deinen Fuß dabei. Bis dahin, bleib sportlich, ich bleib's auch und wir sehen uns.